Seit 20 Jahren ist Marketing meine DNA. Mir ist besonders wichtig, dass wir nicht einfach nur Masse erzeugen, sondern ich möchte mit dir gemeinsam dein Unternehmen nachhaltig und zielgerichtet in der Zielgruppe platzieren und deutlich die Nachfragequote steigern bzw. die Reichweite und Sichtbarkeit. Ich arbeite sehr gerne mit Menschen zusammen, einfach weil es mir Freude macht, einen guten Servicegedanken zu leben und den Kunden auch einfach glücklich zu machen. Was wir wollen ist mit dir gemeinsam dein Online-Marketing nicht nur theoretisch nach vorne bringen, sondern wir vertreten die Methode Hands-On. Das heißt, wir packen an, wir begleiten dich dabei, auch wirklich die Maßnahmen umzusetzen oder du kannst sie sogar an uns übergeben und wir setzen sie für dich um. Wichtig ist es eben, dass du ähm, im Internet gefunden wirst für die Suchbegriffe, die deine Zielgruppe eingibt. Und ähm, das analysieren wir eben mit dir gemeinsam und ähm, setzen dann eben ein Konzept auf. Wir sind Deutschlands einziges Unternehmen, wo du durch ein flexibles Credit-System die Möglichkeit hast, frei zu entscheiden, was möchtest du an den Online-Marketing-Maßnahmen in-house erledigen oder an uns als Dienstleister abgeben. Du kannst jeden Monat frei darüber verfügen und sagen, okay, diesen Monat benutze ich das Credit-Guthaben, um vielleicht Texte schreiben zu lassen. Im nächsten Monat ähm, benutze ich das Credit-Guthaben dafür, dass ähm, vielleicht das Team von Kundenwachstum ähm, bestehende Texte aufarbeitet oder vielleicht nochmal verbessert. Das Schöne daran ist, wir messen unseren Erfolg am Return of Invest, den wir für dich, für dein Unternehmen in Sachen Reichweite, Sichtbarkeitssteigerung und Anfragequote gebracht haben. Also es ist nicht so, wie wenn du jetzt einen Flyer in den Briefkasten wirfst, ähm, musst du einfach darauf hoffen, was zurückkommt und ähm, letztendlich weißt du auch gar nicht, an welcher Stelle du was verbessern sollst oder kannst. Ich würde mich freuen, auch mit deinem Unternehmen zusammenzuarbeiten und dein Online-Marketing aufs nächste Level zu bringen.